Und sie fragen mich, was ich auf LinkedIn mache Was soll ich dir sagen, das sind ein Business Sachen Und sie fragen mich, was ich auf LinkedIn mache Beiträge posten, Links in die Kommentare packen Ich scrolle nicht nur runter, ich scrolle auch hoch Auf dem Handy meine ich, nicht auf der Webversion. Ein Like hier, ein wunderbar da Manchmal gibt es auch von mir einen Kommentar Alle produktiv, alle nur am Hasseln alle haben sich hier lieb, wollen sich nicht hassen Um zu haten wechselt man dann die Plattform Es dann immer noch ein Thema oder jetzt die Norm Sie sagen, dass es nicht Facebook, Instagram, TikTok Bestimmt jetzt LinkedIn wer du bist oder ist das hier nur Bisschen was für Sinn mitstun? Bisschen was für's Business tun, hier und da paar Business Moves Bisschen, bisschen, bisschen, bisschen was für Sinn mitstun. Und sie fragen mich, was ich auf LinkedIn mache Was soll ich dir sagen, das sind Business Sachen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 und sie fragen mich, was ich auf LinkedIn mache Beiträge posten, Links in die Kommentare packen Personal Branding fährt. Wann gibt der rappende Agile Coach ein Konzert? Ich brauche erst ein Video, wie man mich zum Golf fährt Das treibt den Stundensatz in die Höhe Nur ein Scherz oder doch ernst? Nur ein Scherz Oder doch ernst? So viele Profilbilder So viele Farben jeder Slogan? Hm, darf ich das sagen? Human Resources sagt man nicht mehr. Und trotzdem quitt mein Postfach über mit Nachrichten von HR-Managern. Sie sagen, dass es sich Facebook, Instagram, TikTok. Bestimmt jetzt LinkedIn wer du bist, oder ist das hier nur bisschen was für Sinn Image tun? Bisschen was fürs Business tun Hier und da paar Business-Moves. Bisschen, bisschen, bisschen, bisschen was fürs Image tun. Und sie fragen mich, was ich auf LinkedIn mache. Was soll ich dir sagen, das sind Business-Sachen?